Berlinspiegel steigt. 1,5 über normal. Puls beschleunigt sich. EEG stabil. EKG normal. Statik nimmt zu. Wir verlieren das Signal. Magnetische Interferenzen versuchen zu kompensieren. Kein Erfolg. Triebwerke sehen gut aus. Computer sehen gut aus. Oh mein Gott. Da ist es wieder. Sehen Sie es? Dort. Das sieht nicht gut aus. Können wir das Problem beheben? Das was? Control. Die Systemkontrolle, Sprung, muss sie abbrechen. Wir ohne Sprung, abbrechen. Kann ich jemand hören? Abbrechen! Abbrechen! Alarm! Stromschisssysteme sind injectiert in die Erzung. Schilder, defektion. Meter zerstört. Schiffstrom tätig. Antrieb intakt. Waffensysteme nicht funktionsfähig. Ziel. Telari Phoenix erfasst. Turbo aktiviert. Schäde kritisch. Taktisches Navigationssystem nicht installiert. Blockmanöver erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden Geo entstehende das Teladi-Unternehmen großen Profit und heißt sie willkommen an Bord des Sonnenkraftwerks. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Energiequellen sind standardisierte Energiespeicher, unzureichende geldmittel produkte produkte werden nicht gekauft energiezellen gekauft Turbo aktiviert. Turbo aktiviert. Asteroid. Teladi Falke. Asteroid. Teladi Handel. Schäde kritisch. Sonnenkraftwerk. Asteroid erfasst. Hier ist die Raketenfabrik der Teladi im System Profitbrunnen. Beta, Sie sprechen. Automatisierten Kommunikationssystem, formulieren Sie Ihre Anfrage. Positiv, bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Turbo aktiviert. Turbo aktiviert. War erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden Geo wünscht das Teladi-Unternehmen großen Profit und heißt Sie willkommen an Bord der Raketenfabrik.